Er hat mich schon gesehen. Ich komme. Ja, ich sehe euch da hinten schon tanzen. Oh, oh ja, jetzt sind wir wieder in einer anderen Dimension. So, wie macht man das hier? Weiß nicht. Einfach ausweichen. Wow! Jetzt schießt der wieder oder auch nicht? Boom! Oh. oh, was hast du gemacht? In den kopf gehauen ja. schwertaffinität geil auf der fresse bekommen mein schwert wird aufgeladen. wie im wahren leben oh gut, das hier. pass auf deine die schießen oh wieder die kugeln ich bekomme dann immer so spät mit <lacht> Das ist eigentlich wohl einfach du musst nur auf aus der schussweite die gehen nicht so rechnen die gehen nicht nach rechts oder links ey. Oh Gott, aber der kommt nach vorne. <lacht> nee. Nee, ich sehe mal viel zu spät, dass der halt aufgebaut hat. Ja, der, der teleportiert <lacht> sich wieder, also wir werden wieder in andere Dimensionen gezogen. Da liegt noch eine Mine. <lacht> wow. Nein. Ah. Sind das einige da von den Illusionen oder was? Also von den, da kommt ja manchmal zweimal einer von den Viechern raus da. Ich war ich einfach alles aus. Ja, schon beides, da kam jetzt aus beiden Löchern die Katze da raus ey, oder was auch immer, was für Mist wieder. Was <lacht> zum Glück hast du meinen Angriff nicht, kannst du meinen Angriff nicht blockieren. Ey. ich habe gerade geschossen. Alter, 686, was hast du gemacht Oder nicht. Okay, das hat irgendwie gar keinen Schaden gemacht aus irgendwelchen Hund. Also ich mache immer irgendwie so 101 Schaden pro Was oh. auf? Wie finde ich das Wie war das gestern? Ja, ne, irgendwie war das gestern viel schwerer. Ey. Was da. zum Teufel ist das denn? Ja, das habe ich gestern auch schon gesehen. Ah, ich habe eine Mine, fliegt da rein. Eine Mine? nicht? Halt ah, die klappe wie, äh, wieso ist die mine nicht hochgegangen äh. jetzt musste ich die planen habe ich, äh, äh, äh, ich würde da weggehen dann ich genau wieder in dem schussfeld von den ganzen dingern da äh, jetzt hat er mich erwischt ja. <lacht> ich genieße dann einfach wieder da einfach nicht checkt wie die ganzen portale da das kannst du auch oh, geil. Der großzügig los hier, Sklave Trink für meine Unterhaltung. <lacht> Wir sollen das unterhalten sein, irgendwie so Pisser beim Trinken zu sehen. Ich stehe auf so was. <lacht> Das mein Fetisch. I, Fetisch. Da ist die Mietzekatze. Katze. aber doch, immer, das ist Ratten-Mietzekatzen-Hybride. Hinter mir, oder? Ah! Äh, ja, hinter dir. Andere Dimension? Nee, der kommt von oben, oh, aber ja, von unten meine ich. Warte. Oh, cool. Ja, neuer, neues Manöver, aber das ist irgendwie lame. Weil das vorher am Boden auftaucht, der kannst du da locker ausweichen. Irgendwie scheint mein Minen nicht auf das Viech zu reagieren. Das steht irgendwie voll da drin, hm. aber die explodieren nicht. Oh Gott. Nee, da ist ein Baum in einem von den Dingen. Ah, die ja. gehen aber irgendwie nur auf dich. habe ich so gekämpft. Ja, <lacht> Ich habe das verpasst, das Bild zu unterbrechen. Jetzt stecken wir immer noch hier in dieser Hölle. Leck mich. <lacht> was war denn jetzt? Nein, der ja, Baum. Der oh Gott, oh Gott. Also, Hat er mich hier verhaschen oder was? Was mit dem Mungo oder eh? Äh. Alles, ich oh, kenne mal ja auch. Boah, ich dachte, ich hätte jetzt getroffen, ey. Opa. Ja, das Feld ist wieder da. Du gehst ah. äh, genau davor. Ah. I will guide you to the of hm. Oh, jetzt werde ich wieder zu Zielscheibe. Ich komme hier vor, wenn man Augen aufbinde. Autsch, Autsch. Ich kann irgendwie nicht weiter zurückgehen. Jetzt bin ich viel zu nah an die Scheiße hier dran bist du eigentlich? Ja, jetzt kommt der von aus dem linken Bildschirm hier. Aber hier werde ich jetzt sterben. Ich habe keine Zwiebelpäckchen mehr. Autsch. Ah, ja. Ich bin tot. Ich mache das schon. Der geht nicht auf mich los. Ganz ah. toll. der was ging dich. anders, kann ich mir nicht erklären. ah, ah, ah, ah, ah, ah, oh, ah, Ah. Da ich wollte mich gerade hoch ein, ich dachte, er geht nur auf dich los. Ne? Dann wieder wieder da mich einfach hier als Scapegoat benutzt, steck mich einfach hinter denen, dann werde ich nicht getroffen. Ja, ich bin tot. Die Korruption hat mich erwischt. Warte, ich, mache mich einfach wieder beim lebendig. Korruption macht Schaden über Zeit. Das ist ja okay. auch alter. <lacht> Jetzt wird wieder scheiße. Und ist ein Team endlich tot, ey. Ja... habe ich gerade in der Quelle hochgeheilt. er hm? hat ja, freut mich für dich, ey. Ja, ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Alter, jetzt ist mal gut, ey. Aua! What? Ja, wie hat er mich nicht getroffen? Das freut mich für dich, deine Fahrtung mit deiner Cockiness, oh, ich bin tot. Ja, oh, Schaden halbiert, oh, toll, bin trotzdem tot. Na, ah, ah, ah, ah. Oh, ich will auf den losgehen, während er. Oh. Ja, er ist tot! Ja, okay. <lacht> Sehr gut. Das. das war ein komischer Kampf. D.E. Ich, ich habe ein E. Erstmal ein paar Blumen sammeln. Gehen wir den als Geschenk. Oh, oh Gott, oh, oh, oh, okay. Ich habe beinahe runtergefallen. Ich war schon über dem Abgrund, habe noch irgendwie geschafft, so die ich Kante zu reißen Ich bin voll rüber gesprungen, hab geschafft. Okay, wir gehen in die andere Dimension. So, das heißt, ich kann mich hm. entspannen. <lacht> Motherfucker. Ah! Okay, dann nochmal auf mich losgehen. Ja, benutze mich hier als Pack King Köder, ey. Okay, Freunde aber auf mich losgegangen. Ja. Oh ja. Mein Gott, voll der lichte Show, die wir hier machen. Ja. Alter, <lacht> wie viele Zahlen? Man zwar ist voll kleine Zahlen, aber irgendwie mein, so 10, 20 Zahlen auf einmal oder so habe ich gesehen. Na, <lacht> oh, direkt vor mir, ehrlich. Ich bin dahinter. Weil abgehauen. Na, oh. Ich kann. Lass mich da. Ich komme. Okay. Ja. Mehr Verteidigung. <lacht> Aua. Oh, ich Schafft das immer beinahe, den zu treffen. Erfrore. Mit diesen Ausrufe Dingen. Ja, für blöd. Ah. Ah. Ah. Ah, Ah. ah. ah. Gott, aber das fühlt sich nicht gut an, Herr Daniel. Ah. Mein Gott, das Ding hält aber ganz schön lange. So, ihr hat. Heil mich. Das geht auf dich. Ich wollte eigentlich mich damit. Heilen. Ey, cool, danke. Man so heilgranaten. Daniel. Okay. Lass mich mal hier kurz. Ich war gut. So. Hier war eigentlich gut dieses Heilfeld zu platzieren, aber ich habe keins mehr. Ja, das ist nicht so... Ich krieg langsam, okay. sagen, ich krieg langsam den Dreh aus, aber ich werde immer seltener getroffen von dem Scheiß. Ich bin immer so kurz davor, das Ding zu treffen damit. <lacht> Ey, das ist immer ein Bluff, was soll? Oh Gott. Uh, Gott. Gute Manöver, Daniel, sehr gute Manöver. Nein. Ach scheiße, da hat er mich von der Seite getroffen. wo er oh, ist wieder was abgehauen. Jo. So. So ja. ich bin schon eine Spitze. Das hört sich nicht gut an. Das ah. wird ja, ein bisschen knapp. Ich nehme mir wieder mal einen Schluck oder zwei. Ich bin dort. will guide you to the depths of darkness. Okay, hm. da kommt jetzt ein bisschen. Ja, das nur nicht getroffen werden, ne? weg von mir. Ich tue dich doch gar nicht blockieren, Daniel. Ah, ah Scheiße! Zurück, oh, du. Hey, kommt gerade raus und schon. Oh, ich habe mich doch gerade erst wiederbelebt. Wie viel Schaden macht denn diese Kacke? Alter, hab keine Spritzen mehr. Oh bin schon wieder tot. Ja, no, ich habe auch keine Spritz mehr. Oh, geil, haben wir verloren. Boah. Echt jetzt? Boah. <lacht> da bin ich war wahrscheinlich schon so gut wie tot. No, aber wir kriegen noch die ganzen Items, oder? Nein. So. Also ich habe den Rat bekommen, also das ist das, was zählt. Ja, doch du bist glücklich, ne? Was hat das? Schon? Ich bin aber unglücklich.